Wie kann man in Lime Survey zwischen zwei Fragen einen kurzen Text einblenden. Dafür verwendet man den Fragentyp Textanzeige und ich zeige einmal kurz, wie das funktioniert. Ich habe hier einen kleinen Testfragebogen angelegt. Im Fragen Explorer sieht man, dass der jetzt hier in der Fragengruppe 1 zwei Fragen enthält, Frage 1 und Frage 2. Und zwischen diesen beiden Fragen wollen wir jetzt gerne einen kurzen Text einblenden. Dafür gehe ich hier zunächst mal auf dieses Plus, um eine weitere Frage zu der Gruppe hinzuzufügen. Also auch der Text wird dort als Frage sozusagen eingegeben. Und beim Fragetyp kann man dann eben auswählen, dass es sich um eine sogenannte Textanzeige handelt. Dann, wie bei allen anderen Fragen auch, vergibt man einen Fragencode, den nenne ich einfach mal Textanzeige. Und dort, wo man dann normalerweise den Fragentext eingibt, kann man dort eben jetzt den Text eingeben, der dann eingeblendet werden soll. Speichern und schließen. Und Sie sehen jetzt, dass die Textanzeige als dritte Frage in die Fragengruppe sozusagen hinzugefügt wurde. Wenn wir jetzt die Textanzeige wirklich zwischen die beiden Fragen haben wollen, dann können wir hier einmal unten in den Fragen Organizer wechseln. Dort kann man die Fragen bzw. Texte beliebig hin und her schieben. Dafür klicke ich hier auf Textanzeige und verschiebe das dann an die Stelle, an der ich es haben möchte. In diesem Fall zwischen Frage 1 und Frage 2. Speichern und schließen. Und dann können wir auch direkt mal in die Umfragevorschau gehen und uns das Ganze anschauen. Wir sehen jetzt, dass wir zwei Fragen haben, Frage 1 und Frage 2 und dazwischen wird wie gewünscht der Text angezeigt.